Volker kriegt er auf die Nase. Ach, Quatsch. Ja, Kaltenberg fällt ja aus, also machen wir das jetzt. hat <lacht> <lacht> <lacht> die Nudel schon wieder verloren. Guckt mal wer da kommt. Oh, Ach, guck mal, Mensch. wer da kommt. Ja, hallo. Wollt ihr mir sagen, ihr habt selber ohne mich Challenges gemacht? Ja. ja. Na klar. Ja, also lass mal raus, was du noch im Petto hast. Ja, genau. Lass mal raus, was du noch im Petto hast. Ja gut. Also, ich hab mir da überlegt. Ja Leute, also äh, ich habe mitgekriegt, dass wir eure England keine Challenge gemacht haben. Und so. ich denke mir, eigentlich könnten wir ja noch ein, zwei machen oder so. so. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, wir könnten durch diesen Tunnel hier äh, doch mal die Lautstärke eurer Mofas testen. Und ich denke. Ähm, wer dann das leiseste Mofa hat, gewinnt. Das leiseste? Das, das leiseste ist doch Quatsch. Das lauteste muss dann noch was klingen. Nee, nee, das leiseste. Ja, ja finde ich auch. Das leiseste Mofa sollte gewinnen, weil. Stell dir vor, du bist 17, du hast dein Mofa und du kommst spät abends wieder nach Hause. Dann solltest du, wenn es geht, nicht deine Eltern wecken. Ah. Äh, also sollte es so leise okay. wie möglich sein. Ja, dann. ja, aber Sound gehört doch dazu. Ja, weil Ja, das bin. ist aber. Die meisten interessiert das nicht, wie das nun klingt. Ich hab das kaffst die Klappen aus Alles klar. Okay. Ja. Ne, also ich würde wirklich sagen, so Start von irgendwo hier. Einmal durch den Tunnel fahren. Ähm, ich stehe im Tunnel mit dem lautstärken und messe, wie laut ihr seid. Okay. Und ähm, ja, wir fahren nacheinander durch und schauen wer der Leiseste ist. Und Holger fängt das Okay, gut. Dann geht's los. Oh. Oh, okay. Na gut. Also. Okay, ich werd's verlieren. Ich <lacht> gewinne. Äh, Holger, du bist der Erste. Okay, dann geht's los. Ne? Schmeiß, schmeiß dein Mofa ab. Achtung! An. Ja, du brauchst einen laufenden Motor. Ja, ich bin doch der Leiseste. Dummel. Na? Man beachte zur Lärmvermeidung. Psst, niemanden sagen. Also, Benny, du bist dran. Das Ding läuft noch nicht. Was ist los? Ja, ich mache an. Ja, ist ja gut jetzt. Ja! Oh, fertig. Ah, <lacht> oh, oh, Mann ey, was ein... <lacht> Verlässt die Anwohner nicht, ne? <lacht> ich hab leid. das Leiseste. <lacht> Du wirst verlieren, denke ich mir. Ne? Verlieren? <lacht> Nicht? Nein! Viel Spaß, du! Danke! Sind wir beim Bernie auch im Bild? Äh, da ist alles im Bild. Okay, also Fischauge. Gerade. Okay. So Leute, ich habe die Ergebnisse, eure Dezibelwerte. Ja. So äh, fangen wir am Anfang an. Der Holger hatte einen Maximalwert von 81,5. War ja klar, oder? Ja, wissen wir nicht, wie die anderen sind. Der Bernie hatte einen Wert von 86,3. Was? Lauter? Mhm. Okay. Ja, Holgas Mofa war ja nicht der richtig ist nicht gefahren. Der und nicht voll, ist nicht Vollgas gefahren. Nicht Vollgas, sondern der Motor war nicht Der war nicht richtig an, Der war vorne Kanne, das war ein Solo. da müssen wir glaube ich ja. nochmal überprüfen, müssen wir nochmal einen extra Na, Test Quatsch, machen. Man ja, ja, nicht, genau. das ist so. Ähm, ne? Ja, und dann Papas Mofa äh, hatte mit normalem Auspuff einen Wert von 95 Dezibel. <lacht> Sieger, wie immer. Wie ja. 95? Sieger. 95 Dezibel. Du fährst eine Krawallschachtel. Ja. ja. Na gut. So. Ja. So. Und tschüssi. Servus. <lacht> Na so. Schönste Klingel von allen. So. Das ist scheiße, oder? Leisestes Mofa, leiseste Klingel. Oder nicht? <laughs> oh. Oh, ich habe einen 경찰, <lacht> Hier nur wieder. Jetzt haben wir heute ordentlich Krach gemacht und festgestellt, wer das lauteste Moped hat. Ne? Mhm. Äh, das ja, Leiseste ja. und lauteste. Mhm. Wer hat da gewonnen? Ich. Nein. Doch, das lauteste. Ja. das <lacht> ja. haben immer noch nicht kapiert, ne? <lacht> ja, jetzt ist ja die große Frage, ne? was kommt denn als nächstes eigentlich? Weiß man das? Nee. Nee, nachdem wir einen Produzenten weggeschickt haben, um sich was zu überlegen, der hat überhaupt keine Lust für diese mofa challenge kann das ja, sein? Ja, Irgendwie da was immer noch nicht so richtig, ne? Eigentlich, ja. eigentlich, eigentlich muss unser Producer jetzt auch mal auf so einem Hubel sitzen, oder? Ja, schon mal. Ja, du, schon wie gesagt, so, so richtig zirkt er ja noch nicht, aber schauen wir mal, was er sich überlegt jetzt. Ja, gar nicht, jetzt wird es Zeit langsam, wir wollen ins Bett, oder? Was willst denn du denn im Bett? Ja, kuscheln halt. Ja, aber nicht mit mir. Nee, mit dem Mofa. Ja. Wow. <lacht> To be wild. Du bist auch born to be wild, Alter. Deine Mutter ist born to be wild. Born, born to be wild. Boah, du merkst du die Freiheit am Hofa. Ja brutal, brutal. Ja, hey.